Hallo und tschüss. innerhalb in dieser Und, die in der der und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rackfest. zusammen mit Juni. Hey, das ist Rackfest. Hallo. Ich, ich lade dich halt. Wir warst gerade nicht lade. Zusammen mit äh, wie gesagt Juli, Frimi, Tomade, Erik, äh, Leon. Ich glaube, wir haben auch. und meiner Wenigkeit. Und ich glaube, das ist jetzt mein allererstes Rennen, wo man. Tschüss Remy, Im Kreis, aber im Uhrzeigersinn drehen. es ist immer auch, äh, gegen den Uhrzeigersinn. Ja, ich lade noch. Ich glaube mein Spiel ist das Background. Du hast einen Pink Timeout. So nicht, Juli. Nein, Juli! Okay. Warum drehe ich mich dann auch immer? Hallo Femi! Hallo Nico! Ich Ich bin aufgebox! <lacht> oh, oh, das ist Erik! Das ist Erik! Ich habe leider keinen 280er-Bus! Alter, dieser Typ! So gut! Ich hab eine Runde gefahren! Was ist eure beste Runde? Meines 1,20! 18. 21. 90%. <lacht> 90%. Ja, lade 9% Schierers in der Minute aus 2. 90%. Ja, lade 9% Schierers in der Minute aus 2. Oh, Heiniko! Nico! <lacht> nein! Boah! Au, ich erzähle dir! Als ob, Al der war der Vortreck? Ein, oh, Einfach instant demoliert, Alter Erik. Wow. Wie schnell Aua. verliert man in diesem Dreckspiel eigentlich seinen Reifen? <lacht> Kannst du mir das mal erzählen? Ich hab mich nur gedreht und ich verliere meinen Reifen. Ja, dann müssen wir nächstes Mal besser anschrauben. Oh, Alter. So ein Randspiel. So, erstmal Kickboard hier. <lacht> Ja, wen denn? von <lacht> Juli Alter! Ah, fuck off, Alter. Vielleicht zählt das ja. Warte mal. Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Ja! ja. Ich bin im Ziel! <lacht> Nur bist du nicht zwei Runden. <lacht> Ey, meine erste Runde war 1,20. Ja, ich will nichts hören. Gar ja, nicht mal so schlecht, ne? Ja, das war zurück. eine. So, jetzt ist eine neue aus Strecke. Strecke. Neue Strecke, aus Glück. Ich hoffe mal Glück. Ich hoffe mal, neue Strecke. Halt jetzt Glück. Oh. Hey. mit Rampe. Hui. Ui, Wums. Aber irgendwie langweilig bis jetzt. Haha, ja, Tomate. Oh. Ich bin Vierter von 20, also von 20 haha lustig. Aua. Oh, wow. Sehe ich auch so. Oh, hier ist eine größere Rampe. Oh, Was? Freg ja, West? West. <lacht> LOL, Freg <Frack> West. <lacht> <lacht> Achtet ja. mal auf das Werbebanner. <lacht> ja ja, ich hab's gesehen. Freg West. <lacht> ja, die ist noch auf der anderen Karte. Hallo ja, Nico, du wow. auch. <lacht> <lacht> LOL, hier kann man... Nee, Leon. Hä? Müsst du mich verarschen, Spiel? Ja, fremi Hallo. Ich setze mich zurück, rollen. fahr los und dann zeigt es mir an. <lacht> äh, äh, falsche Richtung. Ja, nice. Habe ich aber auch eben gehabt, ey. Äh. Bist du falsch abgeboren an der Kreuzung? Oh, nein, Ich oh, bin einfach geradeaus gefahren. Aus. Boah, die. die Alter, also nur zwei Runden. Ja, ist, dann macht es ja auch nicht Sinn, diese Karte. Ah, ja, die ist halt sehr groß. Ja, ja aber ich die Kreuzung machen ja wirklich erst hin und du ein bisschen länger fährst. Ja. Wenn man etwas verteilt wird ja auch hat, ist ach, die Acht, das stimmt. Aber sonst die Map scheinen echt gut zu sein, also die gefällt mir. Hey, mal echt ja, ich mach recht, Ja, das ist nur ja ist cool. Nur halt mit besseren Fahrzeugen. Mit Bussen. <lacht> Rasenmähern. So, jetzt, wie weit kann ich springen? Hui. Das waren doch 80 Meter. Ah. Ja, ich war kurz vor stopp, den 80. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp und schnaps. Ich bin genau auf die 80 gelandet. Ich bin 75 ungefähr. Ja. Lass, lass einfach mal Weitschwung machen nur noch auf der Map hier. Du dreckiger Bot. Auber. Dreckwest, Leute. Ich also, würde rausgedreht, ich wurde richtig mies rausgedreht. Alter Tomate, was machst du denn da? Da. So. schon wieder 13. Wie oft werde ich heute 13? Naja, 15. Death Watch, sie ist Da, 18 Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Erstmal rüberst du den See gedriftet. Nuts. 18 <lacht> <lacht> Ja, das war ein bot kicken. Das war joshi oh, ich bin driftbar. Ich hab da, da, da gerade gelesen, Joshi wollte Leon kicken. <lacht> Juli, Erik und ich sind erstes. Das wird schwierig. auch Fuck da jetzt. Hallö, Was ist e los? E die das ist hier. die schöne Map hier. Erik. Erik. E Was ist Juli? Ach oh, du Scheiße, wie ist das? Oh. oh Gott, da ist eine Betonbank. Ja, genau, da ist eine Schuhe Alter, hallo. Danke, Premi. Premi. Aua, aua. Du das. <lacht> du, weil überall Strahnen Vollgas wegen voll Gas, wie die mal ja, der Nico ist klar. erster, das kann nicht sein. Ich bin zweiter. Ja. Ja, ich bin 20. Zwanzig. 20. Was? was hä? Das möchte ich aber gerne in der Aufnahme haben, was da jetzt passiert ist. Äh, Macht ah, einfach nicht du fahren. fahren. <lacht> ja, das, das kann nicht ja. sein. Ah, ich habe genau ein Vorderrad noch. Geil! Oh mein oh, Gott! <lacht> Ist der geflogen? <lacht> <lacht> äh, war ist immer noch Erster. Ich hab genau. Lenk einen Wirkung nicht vorhanden. ich Scheiße. hab Yoshi überholt. Ich hab überholt. Leute, ich bin wieder da Achter. Da war Yoshi. Da war Reon. Ja, ich hab genau ein Vorderrad noch, ja. Erik, warum bist du so weit hinten diesmal? Weil meine Lenkung nicht funktioniert. Ja, würde ich jetzt auch. Oh, Alter, leckt der Server. Nein, hm? ja, das ist gar nichts. Da war gerade einer in mir. Der ist der Respawn. Ja. Nee, der oh. ist schon mal vor mir, ist langsam gefahren. Ich konnte einfach durch den durchfahren. Boah, ich kann nicht mehr nach links lenken. So eine Scheiße. Ich kann gerade so nach rechts lenken. Uh, Erik! Hi, hey Nico! Hallo. Du wärst der geflogen, ey. So, easy, ja, Erster! Alter, was passiert ja, hier? Fremi! Hallo, Nico! <lacht> Hallo, Nico! <lacht> auf, <lacht> der, auf der Zielgeraden, <lacht> nee. ey. <lacht> ja, wir sind du hast mein Sarg beschädigt, <lacht> Moment, ja, ich hab mich Moment, ich muss gleich mal gucken, nicht, dass die mit weiterhin Updates macht im Hintergrund, weil hier leckt gerade alles. Alter, also, hätte dich das jetzt geweckt, das wäre so geil gewesen. <lacht> ich hab gleich nach P, also, genau ein Vorderrad. Das, das, das war ja... Boah, Yo, der ist aber geflogen bei dir. Ja, das war... Das, also, ich ja, bin Mann, was, in ja. dich reingeknallt, das war gen wirklich genau auf der Ziel. So, nächste Runde. Letzte Runde. Oh, spielt der by Daylight. Nein, Erik. Nein. Böser Erik. Oh, schnell, also, weg Eric. schnell weg von Erik. <lacht> schnell weg von Erik. Schnell weg von Erik. Nicht drehen. Ja. ja oh, da hinten. Erik. Da passiert was. Da hinten passiert was. Komm, nee Erik. Alter, der Busmann. <lacht> der Busmann. So drehen wir fahren ein hier rum. Nicht der Kran, Mann! <lacht> Nein Erik! Ja, oh. Nico, vom dich. So, wir haben Joshi wir haben und Matthias als Gotz. Ja, hab ich auch Der ist Er ist halt Nico. Ich bin. Ich bin. Ich bin Ich bin sogar hinter Erik! Alter! Ich bin erst da, Ich bin hinter dir. Nee, krieg ich, krieg, äh, äh, ich krieg dich, äh, ich mal, mal Leon weg. Oh. Ja, ich versuch's. Bitte, danke. Yoshi! <lacht> hallo, Prämie. Alter! Oh. Fuck. Hallo hallo hallo, hallo, hallo, hallo. Warum fährst oh, du so weit Leon. außen? Hi, Fremi. Nico? Hi, Nico. Hi. Nico. Ich bin demoliert. Nico, ich verklag dich. ich bin jetzt. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich glaub 10 HP. 6 oder Alter, geht mir nicht so auf die Röten. <lacht> <lacht> oh, wir haben die Uschi. Und wir haben die Uschi halt. Von äh... oh. ersten zum limitierten Seite. Da kam Fremi, Erik. Wer ist Oh, ist Nico ja, ja, schon lange. Ja, genau, wie ich. Da war Juli. Alter Jens, was hast du für Probleme? <lacht> so, warte mal, soll ich mal hier ähm, freie Kamera und jetzt sagen, wo die Leute sind? Links, links auch. Oh. Ja, okay. Du sollst nicht, nicht schlafen, <lacht> Genau, links, schön. So. <lacht> Am Arsch jetzt ist Matthias vor mir. Fickt euch doch alle. Ich war Zweiter, Erik. Hilfe dich. bin da. jetzt halt mich auch Zweiter. Wie Ach, ich, ich, war war er ich war Erster. Ich war Erster. Nico stellt sich damit mit seiner Scheißkarre da mit dem Weg rein. Nö. So. <lacht> Oh, mein Gott! Oh <lacht> <lacht> Wir haben die mit du. Ja, ich war gerade von Discord abgelenkt, weil du den Screenshot reingestellt hast. ich <lacht> eingefügt direkt nochmal. Nein! Das ist kein Kreisverkehr, ne? Das ist aber schade. Nee, nee, nee, nee, Er ist auf Platz 1. Erik, was? Verschwinde! auf Platz 1. Verschwinde! Erik, Erik, da kommt Erik. Oh, Gott sei Dank. Fuck, tweet. Ein HP, Scheiße. Erik, mach ihn weg. Du musst ihn nur einmal... Nein! Ich weiß, Juli ist schon tot, aber trotzdem mal fahren. <lacht> ich bin nicht tot. Boah, mal los. So, aber ist noch nicht im Ziel, gell? die, die, Lebens, die letzte Kurve. Der kommt jetzt, der kommt jetzt äh, links, links, links, links, links, rechts. Äh, ja, der kommt rechts. Främie, wie viel Leben hast du außer eins? Eins. <lacht> ja, <jetzt>. also, <lacht> aber mir reicht die Zeit auch nicht mehr. So wie in echt, der hat halt ein Leben. So ganz gemütlich. Von hinten kommt einer, Alter. Guck dir mal den hinter dir an, das Rad. Oh Mann, ey, was ein Chaos. Erik, Bonnie. Oh, Nein. Boah, Erik. Oder zwei Meter. Oh <lacht> fuck, ich hab keinen Wagen gewählt. Scheiße, ich bin mit dem Rasen mehr unterwegs. Wirklich? Ja! <lacht> Guck hinter okay, dich. gut! Leo mit dem Rasenmäher, Woo! Ja, übrigens meine Aufnahmen abgebrochen, weil ich kein Speicher mehr habe. Verpiss dich, ey, Reg. Nein! Wow, ja, Nico! Hey, Judy. Ja? ja, das Alter. ja. Alter! Prost! Prost! Prost. Prost. Das ist Judy. Also, das ja, ich hab Juli gerade! solche grad. behinderten Spassen, ganz ehrlich. Ich habe Rasen. Ja, ja. Das macht's nicht besser. Alter Bot von. ich. Alter, äh, uh, Femi. Alter, Nico. Was Hallo, was machst du mit Junia? Ich, ich. ich hab gekuschelt. Ich, möchte ja. ich hab gerade wieder rausgedreht mit dem fucking Rasen. Naja. Sorry, ich bin also halt 10. auch. Ich bin halt. Ich bin jetzt halt im Wreckfest-Modus, okay? Ich hab Judy rausgedreht. Ich hab Fremi rausgedreht. <lacht> Autos, Autos, Autos. Ich bin nicht letzter, ja? Hey, ein was Rasen passiert mehr. hier? Was mach ich? Wieso lenkt mein Auto nicht mehr? Das kaputt ist vielleicht? Ich habe 91 ja, ja, HP. Ja, vielleicht kein Reifen mehr. Alle noch an das eiert noch nicht mehr. Oh, Joshi hm. ist da. Ja, fast hm. da. Ja, Matthias ist auch fast da. Oh Gott, da steht ich einer! Wie kann Erik mit einem Bus vor mir sein, Alter? Ich weiß schon, dass der ja, Bus mit dem Chip hat oder so? Ja, ja, Alter, Leute, geht, bin ich so auf den Sack und verpasst, dass man Demonierhilfe! Wer ist down? Ich. Puh. Und ich krieg noch Demonierhilfe dafür. Gell. Das oh oh. Auto, was machst du eigentlich schon wieder? Ach, brauchst du nicht jetzt, Geh jetzt geht mir nicht so auf den Piss, Mann. Ich möchte doch einfach nur fahren. Ach eh. Na, Juli. Alter, ich dreh mich und dreh mich und dreh mich und jetzt ja, fährt der nächste ich in du mich das, rein. Judy. Alter, ist mir jetzt scheißegal. Ich sollst soll's nur noch in Autos stehen. rein. Nein, ich fahr, ich fahr nur noch in Autos rein. Jetzt Nein, so Juli. ich sowas von scheißegal. Oh, beendet. Nice. Oh lol, <lacht> das war schon! Das war schon, ja! Schon, ja! Erster! Hm. Zweiter! Fünfter! Juli! Gute Runde! Starke Runde! Nein! Ich schmiss wenn du hier alle zwei Sekunden wirst du gedreht oder fährt irgendein Spaß in dich rein! Das ist halt wegfest! Pst! Ich glaube wir müssen Juli ausgespoten jetzt, wenn er ein salty wird. Scheiße. Ja. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt eine starke Runde zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.